Willkommen zu einer neuen Folge hier von ETS mit Moritz. Hallo. Gut, fährst du vor? Ja. Wir starten, wir machen halt einfach wieder mal eine Runde, also eine Runde Duisburg-Calais. Jetzt nicht von Duisburg und von Calais. Von Dover. Ähm, und da fahren wir einfach mal. Ich vermute, ich würde es keine ganze. Also das wird keine ganze Folge, weil es das viel zu lang wird. Denke ich mal. Muss ich sehen. 20 Minuten eine Folge oder so. <lacht> Scheiße, jetzt ist da rot. Ja, okay. Fährst du ein bisschen langsamer oder? Fährst du ja, bis bisschen Calais oder, oder so? Ich würde den Haken. Ja. Gut. Warum steht bei Dover das Ho Hotel und nicht Mot? Na gut, ja, nein, ich hab nicht gesagt. Ah, jetzt ja, ist es grün. Okay, perfekt. Gut. Ich komme langsam, aber sicher mit 60 km/h. Ja. ja. So hier irgendwo geht's rein, aber ich weiß nicht wo. Ah, das sind Schilder. Öh, du Kacke, sehe ich ja gar nichts. Ich bin äh, so hier. Hier, hier, hier, hier, hier, genau. Perfekt. Ein bisschen dunkel heute, ist ja auch 1:15. Da lang. Perfekt. Hoch das Ding. Gut, jetzt bin ich auch bei diesem... Also beim Schiff. Ja, bei mir ist gerade Ladebildschirm. Aha. So. Ja, ist auf jeden Fall. Ah. So. Na, toll. Bei mir ist gerade noch Ladebildschirm. Ich so. Ich aus. so, jetzt werde ich sein. Ja, ich bin da. Ja, ja. Gut. Diese Kannst du ne? Ja, das sieht das kacke aus. Das Fake-Schnee, Schnee. Was ist denn das eigentlich? Oh, jetzt ist gar kein Schnee mehr bei mir. Doch, ah, ja, da fake Schnee. Boah, dann schalte ich mal aus. Das ist so scheiße. Ja, perfekt in der Mitte, perfekt in der Mitte, ne? Ja, mit der mit der. Perspektive sieht auch sehr perfekt aus. Ich sehe gar nichts. Also, was. war äh, was war's? Season Effects, genau. Okay. Oh. Okay, jetzt ist er weg. Perfekt. Dann habe ich noch den normalen Schnee da auch an der Scheibe fest. noch noch auf einem anderen Winkel, also gerade. Das war bei der Bordstein Wo du leckst jetzt hier so wieder Wie letztens ah. äh, Du leckst wieder so wie letztens Ja Hä, hey, du leckst immer an der Stelle Was ist denn bei dir los? Das ist nicht aber immer an der Stelle exakt an der Stelle ja ich komisch also ich habe ich habe nicht mehr Licht an oder so es war Fernlicht an das kommt ja. ja niemand entgegen Ja, gleich schon glaube ich dann mache ich wieder aus <lacht> Siehst aber ganz schön ab. Fährst da 80? Ja, ich war 80. Weil du so abziehst. Ich äh, hol mal ein bisschen auf. Ich fahre gerade mit 90. Warum kann ich nur 90 fahren? Hä? Ist das schon immer so? Ach, bestimmt sind die nur so 90 erlaubt, ne? Ah, das kann sein. Nee, weil du dich so eingestellt hast. Bestimmt. Nee, ne, eigentlich nicht. Ja, nee, das habe ich ausgestellt. Ich bin hinter dir. Boah, da war doch gerade dieser Anhänger ähm, mit diesem Feldbinder, die ihr seht. Das hol ich mir vielleicht auch irgendwann. Das ist geil. Ja. So, aber holt jemand rechts? Äh, du kannst den. Oh Gott! Du kannst du denn fahren? Fahren verlernt. Der rechts neben dir ist auch schon wieder dumm. Guck dir den an. Perfekt! Warum pup ich, wenn ich nicht mal gemacht habe? Naja. Ich verstehe nicht, was denn der Problem ist. So. Oh Gott! Scheiße! Ah, perfekt. Ich weiß, dass die Bremsen nicht so stark eingestellt sind. Ja. Ich probier's ja wirklich nicht mehr. Ich probier's nicht so. Schalt doch das ECV-Funk aus. Mach doch oben einfach aus, Digga. Du willst doch nicht diese Scheiße da hören. Ach doch. Ja. Kommt. Push. gibt's ja nichts nicht aus. hab keinen Bock. Und der jetzt reinzieht, dann schaue ich den Mythen drauf. Ja, das hat er ja davon. Ich meine, das ist normal. Ja, du ziehst, ziehst auch perfekt rein! Hinter dir! Krammst du mal richtig gut aus! Scheiße, ich hab die Taste gedrückt mit dem Stumpfschatten. Sorry, das war jetzt mal nichts. Digga, Support den, Digga, was soll das? Man kann auch mal bremsen und musst du sehen, ob dich über reinlässt. Ist so schwer oder was? Gott. Oh, wie lang sind wir eigentlich schon? Ich weiß nicht. Ich würde noch, aber so weit würde ich nicht fahren. Oder? Was? Ich weiß nicht, das geht doch jetzt. weiß nicht, wie lange geht es jetzt? Bestimmt schon. bestimmt schon 10 Minuten, oder? Ich weiß nicht. Komm, du hast Vorfahrt. Logischerweise. Hm. Ja, da steht da einfach so, da kann ich auch fahren. Gut. Ja, bis wohin wollen wir noch fahren? Ja, würde ich machen, oder? Ja. Und dann machen wir einfach einen zweiten Parten drücken, drücken. Wie es wird. Mein Link, Vater, ich meine, ich könnte halt auch ganz habe ich kein Foss Feedback, jetzt auf einmal habe ich Foss Feedback, ne? Komisch. Egal. Was, ich äh, nichts gemacht. Ich bin fast hinter dir. Da ist wieder dieser komische Typ, der mir glaube ich reingezogen ist, oder weiß, wer das ist? Weiß nicht. Jetzt kann ich komisch aber über 100 fahren. Hä? So, ich bin... Zwischen uns ist noch einer. So. Wir fahren aber lustigerweise immer in der Nacht los, ne? Ja. Warum kann es denn nicht mal Tag sein? Okay, Tag ist doch viel nee. geiler. Das ist ein scooter ne? Ja, da überholt sich gerade. Das ist... Ja, das sieht man aber, ja. Oha! <lacht> Digga. Da kann aber einmal von mir ein bisschen schneller fahren. Will der mich komplett verarschen? Digga! Digga! Ernsthaft? Ja, Wer? Jetzt sich jemand überschlagen. Oh, oh, oh, oh, oh. Achtung! Der ist hier drauf gefahren. Digga, den überhole ich jetzt, Digga. Geh weg! Digga, ich fahre jetzt den richtig hin. Digga, da soll ich so langsam fahren. <lacht> Nein, ich, ich geh doch in die Werkstatt. um ist der rum dumm rumzustellen? Ja, guck mal hinter dir an. Guck mal hinter dir an, Alter. Schlecht mich doch an, Alter. Wie dumm will man sein? Endlich. Komm, und du fährst jetzt nur 60 hinter mir. Äh, vor, vor mir. Komm, hast du so viel schwere Nacht mit äh, äh, äh, äh, Last? Mit weiß ich nicht, wie viel Tonnen. Oh Gott. Ja, das wird nichts mehr. Es gibt's aber aber nicht. Kannst du mir sagen, ob noch was kommt? Ja, es kommt doch was, ne? Ja. Ja, ganz viel. Der will mich aber vermutlich provozieren oder was? Was ich, was da will. Aber es ist auch immer so, es ist logisch. Wir machen ein Video. Es ist so. Hä? Ich bin rausgetappt. Ich bin aus Versehen rausgetappt, aber hä? Hä? Oha, ich bin gerade übel erschrocken. Hä? Ich habe keine Windows Taste gedrückt. Ich bin einfach aus dem Spiel rausgetappt. Ohne dass ich Windows Taste gedrückt habe. Hä? Aber ich bin so schnell wieder reingegangen und währenddessen bin ich weitergefahren. Das war so geil. Hä? Ganz komisch. Also, du bleibst bei der Werkstatt. Äh, Dings stehen. Du weißt schon. Ja, die kommt ja Danke, ja. Stellen wir uns irgendwo hin oder so. Obwohl es aber sehr blöd eigentlich, weil da kein Platz ist. Doch, wir schon rein. Ja. Ich freue mich jetzt So, dann da. Ja, ich auch gleich. Boah, wenn man da wieder irgendwann rauskommt. Mann! Alter, Direktrapporten so einem gelben Typen! Alter, Report! Rrrrrrrrrr, freiweg. Ja, Mama, du darfst überhaupt reinkommen. Kommst du da rein? Natürlich. Weiß ich auch nicht. Das ist alles. Nee. Das ist jetzt auch schön gemacht, ne? Dann ist das mal da. Hallo! Fahr zurück! Fahr zurück! Ich? Nicht du! Der da! Äh... Fahr ja, er fährt zurück. Nein! Fahr doch nicht weiter vor! Junge! Wie soll man da auch weiterkommen, wenn du dahin fährst? Mann! Fahr zurück! Da kann die ja fahren! Oh Gott! zu schwer zu fahren, oder was? Ja, jetzt fahr du doch! Ey, der sieht, wie ich hier stehe, überholt und fährt voll nicht rein. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich ich gesehen. Junge! Ey... was aber sowas von. Was machen die? Ja, da hat sich überschlagen, aber brauche mit für drei Stunden, dass ich abgeschleppt habe. Oh Gott. So, okay. jetzt als nächstes fahre ich jetzt. Was machen? Ey, wenn hier irgendjemand Führerschein kriegt, dann wundert mich das wirklich. Ja, wir. <lacht> ja, ist ja auch so. So. Ich ziehe jetzt hier links rein. Weil er ja mit dort auch steht. Wo stellen wir uns hin? Kann ich. Warte mal, da kann ich doch hier so hin. Ich range hier kurz ein bisschen. Weil ich ja hier blöd stehe. Guck mal, wie ich stehe, Digga. Digga, du musst dich erstmal perfekt da hinstellen. So, bald stehe ich. Perfekt. Ah. Gut, dann kann ich mich hier rechts rein stellen Perfekt. Genau. Ja, das war's dann mit der Folge. Part 2 kommt irgendwann anders. Und ciao mit V.